Oh, hi und kommen, mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. So was mal Spaß, ultimate. Ja, ja wenn man ein paar mehrere Dinger hier hochlädt auf diesen Kanal, dann kommt man ein bisschen durcheinander. Entschuldigung, ähm, ja, wir spielen mal Rio oder Rio, wie er genannt wird. So zwei Dinger brauche ich noch für irgendwann, ne? Oder brauche ich nicht. Ne? Ich brauche doch noch ein bisschen mehr. Okay. Ich will mal ganz kurz meine Geister ein bisschen stärken und zwar mit Stärken meine ich wie weil wir haben ja ein paar. So, den haben wir schon, glaube ich, ne? Den weiß ich nicht, den haben wir auf jeden Fall noch nicht, ne? Ja, ich ein level 99 gemacht und jetzt, ah, oh, da ist ein Shiny Bowser plus Curry, super. weil, ja, packt mich doch nicht immer wieder hier unten in, so. Die haben wir, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir das Viech haben. No, Hades haben wir noch nicht, glaube ich. jetzt immer so die Frage, haben wir die oder haben wir die noch nicht? Ja, die wird zu so guten Lagern. es den hatten wir schon anscheinend. Ich sehe nirgendwo neu. Aha. No, Mega Man X. Das wird so... Volle Rüstung. Super Rüstung. oder oh, das ist vielleicht nicht schlecht. Äh, dann haben wir noch die beiden Typen hier. Oder Typinnen, Keine Ahnung. Dombekiari, Shin, Onigashima, Kun. Ausdauer hoch. Ah, was für ein Ausdauer-Smash. Cool. Mit dem Wolf, mit Link als Wolf, ne? Wolf, Link und Mitna sprint angriffe super kamus okay series weiß so series feiern game ich weiß jetzt nicht aus welchen aus irgendein sehr alten top 1 haben wir baby mario super stern sie mehr aus wie cape aber okay so Nick. ich habe den haben wir auch schon egal ja, kann ja nicht schaden ja den haben wir schon was als so, dann haben wir Hieroglyphen Link er wird so junger Link Linker Link between Worlds ja ah, genau aus dem Spiel sage ich habe ich schon gewundert so sie hatten glaube ich schon sie haben war ihn haben wir ihn noch glaube ich noch nicht. weil sich Zelda? Was? Der Windmaker, also haben wir auch schon. Dreck. Dann war ich mir bei denen hier nicht sicher bin. Machen wir den auch noch. Ich glaube den wir haben wir auch schon. Ne? Eisenfresse. Und das Ding. Ja, haben wir auch schon. Was soll's? Ja, egal. So, wir knüpfen uns den landmeister vor und habe ich dann hier ausgerüstet. Ach ja, die Grauen sind gegen gar nichts anfällig ne? oder schwach und okay. Na, geil, fängt schon mal gut an. irgendwie nicht man schon schon jucken Ah, komm ist hat zwei sterne mein gott stelle ich noch nicht so an Wäre natürlich gut wenn wir hier diese äh, ultra smash doppel chance bekommen würden, weil rio hat ja zwei ultra smash kann ich einmal seinen Fernkampf und seinen äh, Nahkampf Ultra Smash einsetzen? Das wäre auch geil. Mega Man, voll natt. Okay. Oh, oh Gott, das kenne ich doch aus. Geistertafel, glaube ich. So, guck mal her. komm noch mal her will ich nach oben kicken genauso mache ich dann so Dieses ding macht ja voll schaden diese decke wenn man dagegen getroffen wird aber der hat das gefangen ah. habe ich natürlich aktiviert so. oh. <lacht> Ich wollte nicht hauen, Mann. Oua. Wo bin ich? Joeyuken. Joeyuken. Oh Gott. Oh, ich krieg die natürlich hier wieder nicht raus, ey. So, die müssen irgendwie über 100 haben oder so, dann fliegen sie daraus raus, ne? Ja. So wie du. Sehr gut. weil er mal gar nicht. Cool. wahrscheinlich nicht irgendwie so Geister gibt die einen irgendwie die Lernjuwel Droprate erhöhen. Das wäre doch mal geil. So great. Riesen King K. -K so außer Acht, dafür ist wie geschaffen, oder? Great, ist nicht so irgendwie der sich von die Turtles. komme nicht näher, ganz vergessen. da? Ja, da kommt gar nicht näher, okay. Was macht er da? Hast du super Rüstung? Nee, ne, dann komme ich einfach zu dir. Ich habe mich ja halt, durch jeden Schlag genau. Macht irgendwie nicht so sehr viel mehr Schaden als normale. Ja, toll. Bringt jetzt voll. Komm her. Ah. <lacht> Während des Angriffs geheilt, sehr gut. können noch äh. Äh. Äh. so ewig weitermachen. Komm ich heute gegen die Wampe. Äh. ich hier noch mal dagegen gut aktivitätsleiter ja von dem will ich ganz sicher irgendwas lernen Und diesen monster was weiß ich was das sein soll wir yeah. ein ja, dodo panzer also würde ich mich mit einem weges in eso unterhalten angriff abwehr lauftempo und sprung aber das ist eigentlich nicht schlecht aber äh. ist immer so nervig da muss ich jedes mal hier nachgucken bei den yoga spezialzeit wenn das gegner ist stärker nach gegner co scheint verstärkung okay wenn man sich was ich zu tun habe jetzt die ganze zeit ein rolle ein boom da kommen jetzt ein rolle ein was wir bis ich komme. Ne? Oh, geil. Mein Fuß gegen die Fresse. dachte du setzt ein Seitwärtsdingen ein. Ja, jetzt. jetzt aber gerne. Shuyuken. Ah. Shuyuken. Shuyuken. so gerne ah schon schon so ist jetzt meins ich stehe voll auf schwertern krieger benutzen schwerter ich bin krieger oder mit <lacht> der wandernde Krieger. geil aber schon wieder <lacht> bis jetzt ist es noch einfach sehr gut Ich mag es wenn es einfach anfängt da wir haben, glaube ich alles okay außer da äh... nee, ich glaube da war irgendwas nerviges haben hier oder hier. Zurück zum Eingang, okay. Dann gehen wir mal da rein. Geheiligte Lande. Der Verbannte. Äh, hat super Rüstung. Einfach machen ja das Leben schwer und ich soll auf Zeit auch noch. Haben wir so einen ähnlichen Kampf nicht gegen den? also einen englischen kampf hatten wir aber mal auf diese insel da hat er auch nichts gemacht muss man einfach so schnell wie möglich erledigen aber das war ja, war ja richtig einfach eule wir die weisheit der eulen sie sollen dich auf deinen weg leiten was für eine weisheit sagt mir der weisheit mit allen Eulen reden. Helfer. Da fällt dunkel aus. war Aus beim 1 glaube ich. Oh so Smash schon wieder. So Mit so ein Autogramm, sure you can. Mhm. Nee, warte wart, wie ging das? Darf ich ein Autogramm haben? show sure you can. Hey Rio, kannst du mal fünf Mäuselein? show sure you can. Wer ja, klappt irgendwie nicht auf Deutsch. Can I 5 bucks? show sure you can. Thanks, buddy. Oh, mich am uh, war wow, ehrlich, oh. typisch Street Fighter am Angriff perfekt geploppt und dann zurückgeschlagen wie ein Pro. Genau, wir haben erst 13 Minuten. Wir haben wie viele Leute jetzt schon erledigt geil weg zum mut weiß die ein mädchen welches ihre freunde hat okay kitty und katja nebel ich brauche nicht sehen auch nicht sehen um dir weh zu tun ah, ich treffe die nicht nicht die zu klein In die Ferse getreten, jetzt habe ich sie getroffen. So wirken. wo sie. So Komm her. Nun willst du eigentlich. weg ist <lacht> man hörte nur ein schujuken im nebel <lacht> ja, schön ost süd dann süd erneut schreit ihm wart denn kein auge erblickt Willst so von mir migma schwerer Schaden für dich. Bestimmt Pokémon aus Pokémon. Okay. Habe ich jetzt die Hälfte dieses Moos abgeschlossen, Das wäre es jetzt natürlich. Und dann habe ich ihn wieder hoch. Ah, ich verstehe. Und irgendwie, wenn man 100 Prozent oder so hat, natürlich einer sich sofort, ne? Jetzt glaube ich mit zeldas Ultimate auch so man über 100 Schaden hat und man fällt in die Ultimate rein dann ist man sofort tot das ist bei dem viech ich so deswegen schwerer Schaden ja, das Spiel wollte mich austricksen ne? funktioniert aber nicht Ruhe. Geisterpunkte geil ja, noch mal was <lacht> geil habe ich schon gewundert warum kann man die truhe noch mal angucken sehr geil deswegen guckt man überall zweimal nach der damit so eine rote aura Alter. in die fresse oh, die russische nationalhünde genau <lacht> dreht ja wieder voll durch. Wo komme ich nicht an ihn heran? Hat so eine lange Reichweite. dieser pisser also jetzt habe ich das einmal geschafft <lacht> wat hatte der macht mir aber auch hier gerade zu schaffen schon, auf die gemacht aus Äh, mit seinem blöden Stab. Das schafft, das schafft er noch. Und schon hat er einen blöden Stab auf. Auf, oh, doch mal raus, ja, Natürlich mit dem Stab abgeworfen, dann haut den volle möhre weg okay ja. sagt ihr mehr charakter man freistellt so schwieriger werden ja habe ich so das gefühl blub, blub, blub. so wissen baum 129 wir haben 30 schon hier geholt smeralda schwerer schaden für alle also nur wir beide. Ja, nur wir beide, Mann. Hey. Komm schon. Natürlich, wenn sie angreift, ist gerade das Ding hier aktiviert. Ja, muss ich muss sie nur einmal treffen. ist klar. Komm schon. Die Graben und dann dahin werfen, Los. ja, ist schon. Ja, Helfer Trophäe Ketten und da ja, haben wir dich noch, ne? Ja, wir dich vielleicht nicht. Ja, ich muss ja vier Sterne auch machen, aber Rex, das er, Rex, hast gib mir die creepy Pasta. ich muss Fragen vom Wort ist. Rex, mein Gott, das sieht ja echt aus vom Farb. Oh nee. Du einmal nicht auf die Voraussetzungen Kampf, ne? Na, komm. ich habe eine idee nee, funktioniert nicht wie die mir schon hier hinterher gehen nee. ah, jetzt muss ich mir extra hier für den dingen wieder raussuchen Boom, jetzt mache ich mich fertig es brennt der boden vorsacht schweren schaden Aber jetzt muss ich wieder jetzt noch umdrehen ich drehe mich einfach um und gebe mir auf meinen fuß irgendwie weil dieser angriff sieht irgendwie nicht aus als würde irgendwie wehtun so Boah, geht, geht mal ein bisschen mehr auf abstand Klug, wer es jetzt, jetzt gekonnt hat. Alter, die halten ja voll viel aus, ey. Echt gerade. Oh Gott. zum. Da war jetzt nicht ich. Irgendwie hat mein controller jetzt gerade nicht. Oh. Oh, mach mal so. Ich bin mal weiter nach rechts gegangen. Was soll das. Oh. Ja, die Fresse. schon gewundert wo war ich auf einmal ich habe irgendwie nicht in die richtung gelenkt dann habe ich mich auf einmal gesehen ich bin da ganz rechts oh, hat mich an oh, junge müsste eigentlich meinen so gegen zwei gegner auf einmal zu kommen ist nicht so nervig aber in dem spiel ne? weil viele leute meinen irgendwie also nicht viel aber einige leute meinen irgendwie die computer gesteuerten gegner sind irgendwie leichter oder zu leicht einige sagen die sind zu schwer also weiß irgendwie nicht auf was ihr gerade hören soll so. kito schon wieder nebel ja okay wir sind ja in der nebel welt sag ich mal Oh gott aber wer ist denn jetzt der hauptgegner der ja so können Okay. die einen habe ich sehr gut. Oh Gott. Ich habe nur gesehen, mein Name fliegt irgendwie ganz weit nach unten. Oh, ich muss ich erledigen. Ne? Komm her! Oh Gott! Aber ich treffe nicht, der ist zu klein. ist das? Man sieht einfach nur im Nebel, wie er ausholt. So verbesslich. So, ich komme da gar nicht vorbei. Schickmaske. So. So. Da kann ich nicht rein. Tiny Cobble. Ja, Da muss ich. Ja, was ausrüsten. Ja. Wo ist es? ja Sogar effektiv. Alle bleiben länger in der Luft. Komm, nur du. sagen mir nicht, du rennst die ganze Zeit von mir weg. Was? Dreck. <lacht> ist doch auf mich los, okay. So, jetzt kommt Jetzt rennst sie weg, ne? Hör die Fresse. Ja, ist nicht gut ausgezeichnet. Muss erst einmal ein show schlagen, wenn du mich besiegen willst. So, das ist auch noch ein Kämpfer. Muss dieses Ding da kaputt machen? Den baumstamm Woodman. Jetzt ja, übrigens nicht, was was schlägt. Ich tue einfach nur, war sofort mal auswählen. Also ich denke, der Typ ist irgendwie, weiß ich nicht, rot oder so. Ich muss jetzt was Grünes oder so nehmen oder was weiß ich. Oh Gott! Der fliegt noch ich schon raus. Also ich sogar, ich muss meine Blätter einsetzen. Ich kann nicht meinen Rettungsmove einsetzen. Boah. gut Good. ich würde den einkämpfer nur gerne kriegen aber ich glaube das habe ich nicht mehr in diesem part da ist heißt noch irgendwas heftiges glaube ich ne? in die ganzen Eulen. links waren voll viele meister l das ist luigi der mit L verwandt ist aus Death Note. Der aus irgendeinem grund wie eine klamotten hat warum okay Wir können gerne so weitermachen. du schießt die dinge auf mich ich mache den hier das ist irgendwie gruselig wie oft ich mit diesen angriff treffe. Tschüss. der letzte moment wo man einfach nur sieht wie rio wieder der Knarre schießt, dann sieht, sieht irgendwie unnatürlich aus. So. Die haben schon geredet, ne? Ich muss wahrscheinlich mit allen Eulen reden oder irgendwie sowas, ne. Ost, Süd, dann Ost erneut. Warte mal. Ost. Süd, dann Süd erneut. Ost. Süd. Halt, da war was. Ah, habt ihr halt gesehen? Da war irgendwas. Ost, Süd und da war waren feiner unten. Hey, boah, halt doch mal an. Ost, Süd, dann süd erneut. Ost, Süd. Da, da seht ihr, da war was. Das ist noch eine Eule. Oh Gott. Okay, äh, Nord, West, Nord, dann steht's nach Norden weiter. Nord, West, Nord, Nord. Nordwest, Nord, Nord. So Nord West Nord, Nord. Also Nord, West, Nord Nord Nord. Na, das kann nicht richtig sein. nordwest Nord Nord. Nord oder nee, von hier muss ich dann Boah. Okay, Nord West Nord. Ich sehe ja so Schmetterling oder so was. Okay. Hier mal, so komme ich zum anderen Kämpfer, ne? Dann seht ihr, der die der kann, ne? Dem fallen solche Sachen auf, und von vielen Rollenspielen halt. Man halt jeden Winkel hier erkundet. Aber wenn ich Schuldigen. muss, natürlich wieder Belinda dabei sein. Irgendwie werden alle Kämpfe irgendwie schwieriger, wenn Belinda irgendwie daran beteiligt ist. in die fresse ich macht die ganze zeit meinen tritt Aber zum glück war ich gerade in der luft nämlich an naja nimm, <lacht> nimm das baum also baum weil ich nicht mal ein zweig was weiß ich wenn man das aus dem boden nimmt Oh, ich habe Angst, dass ich darunter fallen. Ich glaube, die baut mir ein Haus. Oh, Warte, bis ich. Wo oh, irgendjemand kriegt gegen die fresse <lacht> Okay, junger Link. War zu brutal fürs. Für YouTube wollte fast sagen fürs deutsche Fernsehen, aber. weiß dann ja ob hier so ein blödes viech herum kommt ne? ja genau das Viech. in die fresse ah, gut hatten wir sogar noch gar nicht sehr gut Wenn ich mit meiner ultimate da im nebel getroffen habe, war einfach nur so schrei des terrors so, wir kriegen noch den kämpfer in diesem part gut sehr schön wer ist das? junger link sehr cool was mich mal sehen ich müsste doch eigentlich nein ich, ich fehlt ein einziger dann kann ich das holen hier kriegte er pass auf dann machen wir einfach dieses kind hier platt also müssen wir vielleicht doch alle kämpfe hier kriegen, ne? Ich sagte, wir werden immer schwieriger. Da ja, Bombe getreten. Ja, erzählt natürlich wieder nicht. Ja, genau. <lacht> oh, ja damit. Oh. Ja Gott. Was Nein, das gibt's jetzt nicht. Oh, ey. wieso kriechen den ihr nicht wieder getroffen? Na, oh, das gibt's jetzt einfach nicht mehr. Oh. Hey, während du deinen Angriff gemacht hast. Da ja, kriegt ja echt noch war auf mich zu greifen und einfach nur näher. Hat mhm. ja, voll nicht gebracht. Also, der muss mich jetzt mit seiner Ultimate treffen und dann ist vorbei. Ne? Ist ausgerutscht, hä? da so. oh, sehr gut nein das gibt es jetzt nicht na oh, ich habe gerade luft ausweichen gemacht ich, ich habe nicht raus oh, junge pflegst du mal aus. Boah, flieg mal aus, danke. <lacht> Ey. Machen es mir wieder schwieriger, als es eigentlich sein muss. So, jetzt kann ich mir diese eine Doppel Ultimate holen. Ja. Oh, da ist ein Triforce. Ein Stück von dem Triforce. So, dann holen wir uns mal den hier. Doppel Ultra Smash. Jetzt lässt, lässt sich den Ultra Smash stets doppelt ausführen. Das ist doch mal. Richtig geil. So, hier haben wir wieder Leute zum... Hier ein paar Leute hier auf Level 99 gemacht. Und dann haben wir noch hier. War das sowieso schon ewig lang. Also... Kriegen wir mal ein paar vier Sterne Typen auf Level äh, 99. wird da gucken wir mal ob noch was gekauft werden kann so wie lernen und dann war es halt auch wieder für diese folge ne? du willst mir echt den anderen andrehen ne? es papa ein bisschen Ness papa irgendwie so ein ding was auch immer das sein soll okay na komm irgendeiner wird doch hier lernen wir ihn zu verkaufen haben nö na, du sowieso nicht ne? verkaufst irgendwie schon lange nichts mehr für mich nö. Dann muss ich sagen ich bin par hier wir gehen noch mal kurz ins menü ins hauptmenü um zu gucken ob ich irgendwas freigeschaltet habe ich aber bezweifle doch ticket wir sämtliche Geisteraktivitäten frei. Okay, das heißt, wir haben schon mal alle Dojos freigeschaltet. Ne, Aktivitäten, ne? Nee, Dojos. Wir haben ein Dojo noch freigeschaltet. Keine Ahnung. Jedenfalls, haben wir was erreicht? Finde ich gut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.